Ich heiße Rasmus, ich arbeite in einer hämatologischen Abteilung in einem Krankenhaus hier in Kopenhagen, Dänemark und bin Krankenpfleger. Wir sind direkt im Patientenkontakt, wir sind am Bett, ne? das heißt, wir haben eine bestimmte Gruppe an Patienten, die mit hämatologischen Erkrankungen da liegen, ähm, die wir dann versorgen mit Chemotherapie oder pflegerisch, Medizin, Antibiotika. Und letztendlich hat sich das ja gar nicht so krass verändert. Was sich verändert hat, ist das ganze Drumherum mit der Pandemie. Also haben die Patienten Corona, muss man isolieren, muss man diese ganzen persönliche Schutzausrüstung anziehen. Wir mussten super viel rumrücken. Und dann hat sich natürlich geändert, dass Leute gekündigt haben, gekündigt haben, gekündigt haben, weil sie es nicht ausgehalten haben. Das heißt, der Druck würde höher. Die Kernaufgabe an sich blieb eigentlich dieselbe, so gut wir das konnten. Zumindest war das der Anspruch, der Anspruch war, die Kernaufgabe so beizubehalten, trotz der Pandemie. Am Anfang, ich weiß nicht, unsere erste Corona-Patientin, die wir hatten, die bei uns dann starb, das war ziemlich früh und die ist innerhalb von einer Schicht, das war meine, Schicht, das war meine Patientin auch und meine Schicht, und die ist innerhalb von so neun Stunden gestorben. Da dachte ich, wow, fuck, Alter, wenn das so ist, was jetzt auf uns zukommt. das war Anfang April, glaube ich. Also Dann wird es echt richtig hart. Und da hatte ich Angst, da hatte ich schon Angst. Zumal wir nicht genug Mundschütze hatten. Wir hatten auch die falschen Mundschütze. Wir hatten... Es fehlte super viel. Es war sowieso, glaube ich, schwer zu bekommen, aber wir hatten... Auch, so oft haben wir Sachen wiederverwendet. Gerade diese Schutzkittel hatten wir einfach nicht. Und das war ein unsicheres Gefühl, was wir hatten, was ich auch hatte. Das war, also das war ja alles so ein Wahn, man war ja wie in so, einem, in so einer Achterbahn. Ich glaube, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Mir war klar, ich kriege es jetzt. Wir sind fast täglich getestet worden. Ich habe es nie bekommen, aber das war so die, die Einstellung. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? weil ich glaube, ich hatte dann so ein paar Tage, wo ich eine Ausbildung, so eine Weiterbildung gemacht habe, wo ich dann saß auf Teams und ich bin wahnsinnig geworden. Also von daher, ich war auch irgendwo ein Stück weit dankbar, dass ich durch diese leere Stadt fahren konnte und irgendwo hingehen konnte, wo ich Menschen sehen konnte. Also, aber klar, es war super anstrengend. Ja, das klatscht. war hier nicht so groß wie in Deutschland, aber hier wurde auch geklatscht. Das war natürlich, das war natürlich ein Hohn. Ich glaube, ich kannte keinen aus der Pflege, der das geil fand. Es ist super stramm, die Arbeitsmöglichkeiten mit Pflege sind ja schon, sind ja schon hart. Und uns ging es eigentlich nicht gut, bevor, die, bevor der Virus irgendwie da einschlug. Ein Team von 25 Leuten vor der Pandemie. Und dann in diesem ersten Jahr ab Februar sind zwölf Leute gegangen. Und wir haben auch keine neuen bekommen. Arbeitsbedingungen. Ja, was, was kann ich mir besser vorstellen? Das eine ist ein bisschen bessere Personalschlüssel. Das andere ist mehr Geld. Das ist, so, das ist so platt, aber wir brauchen mehr Kohle. Weil ich meine, wenn ich an den Punkt komme, wo ich nicht mehr aushalte, in der Pflege zu sein, und an den Punkt kommen Leute in der Pflege, und ich feststelle, ich könnte eigentlich genauso gut kellnern für dieselbe Patte, was auch hart ist, ist das ist keine Frage, Da stehe ich nicht mit Leben und Tod, dann überlegt man sich irgendwann, Warum nicht einfach das machen? Das überlegen sich ja auch viele und machen das. Ich glaube, hier in Dänemark ist der, der Durchschnitt ist, fünf Jahre sind Leute in der Pflege. Das heißt, man hat eine Ausbildung von dreieinhalb Jahren und dann fünf, fünf Jahre lang in der Pflege zu sein. Da sind Leute ausgebrannt und verlassen das Fach.